Zum Schluss. Die FAZ sagt heute sehr schön in einem Kommentar zu der Frage der Haushaltspolitik das, was Herr Schneider nicht gerne hört. Nur die FDP bemüht sich um Vorschläge, die den Schutz der Gesundheit und der Wirtschaft mit dem Schutz öffentlicher Kassen besser zusammenbringen sollen. Das ist der richtige Ansatz für das zweite Pandemia. Man könnte es aber auch einfach sagen, die FDP ist der einzige herdenschutz -E oh.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 Lass Hirn regnen, möchte man rufen, aber zumindest, was Union und SPD betrifft, erhört er mich leider nicht. So bleibt nur die irdische Maßnahme des Aktenstudiums. In Ihrem Positionspapier für eine digitale Bildungsoffensive, liebe Unionschristen, da lesen Sie Ihrer ambitionslosen Ministerin ja kräftig die Leviten und ziehen Anja Karliczek jeglichen Speck unter dem Sessel weg. Toll, was Sie da fordern! Eine Unbedenklichkeitsprüfung für digitale Lehrmittel, die Einbindung innovativer edutechs eine Whitelist für Tools und für Apps. Nur, das steht ja alles schon in unserem Antrag vom Juni, den Sie im Oktober abgelehnt haben. Und jetzt schreiben Sie ab, Sie Copycats! Wenn der Herr schon kein Hirn regnen lässt, gut, dass Sie immerhin als Manna unser liberales Gedankengut haben. Bitte weiter so bei unseren Änderungsanträgen zum Haushalt. Wir helfen gerne mit. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Christine Aschenberg-Dugnus, FDP. Vielen Dank, Herr Präsident! Frau Bundeskanzlerin,